Man muss den Lehrerinnen und Lehrern einfach nur einen Laptop vor die Füße werfen oder wahlweise ein Tablet und schon ist die Digitalisierung im Bildungssystem bzw. im Schulwesen geritzt. Das denkt sich wohl die Politik im Jahr 2020. Ich muss euch sagen, ich habe früher selbst sehr gerne unterrichtet, aber ich habe den Lehrerjob geschmissen. Warum ich diesen Job geschmissen habe, was das mit Bildung und Digitalisierung zu tun hat und wie die Digitalisierung tatsächlich in die Schulen, ins Bildungssystem Einzug halten könnte, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Vielleicht geht ihr selbst noch zur Schule oder erinnert euch an die Schulzeit, an diese Computerräume mit diesem ekligen, grauen oder braunen Teppichboden, mit diesen wahnsinnig schweren Vorhängen und natürlich mit diesen uralten Rechnern. Und vorne am Pult saß der Lehrer und hat alles überwacht. Diese Computerräume waren immer wahnsinnig heilig und wenn überhaupt jemand rein durfte, dann wirklich nur eine Schulklasse bzw. die Oberstufenschülerinnen und Schüler, wenn sie denn tatsächlich Zugang dazu bekommen haben. Und genau so sieht Digitalisierung an vielen Schulen leider immer noch aus. Wie bereits angedeutet, habe ich früher auf Lehramt studiert fürs Gymnasium und ich habe mich tierisch aufs Referendariat gefreut. Ich bin ins Referendariat gegangen und habe mir gedacht, Mensch, jetzt machst du das, worauf du wirklich Lust hast, du unterrichtest, du gibst dein Wissen weiter. Aber ich habe leider die Rechnung ohne das System gemacht. Denn ich war gerade in der Zeit im Referendariat, als der Umstieg von G9 auf G8 begann. Und damals war ich tatsächlich so naiv zu glauben, dass da oben in den Ministerien, irgendwie in der Politik Leute sitzen, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun und die ja dieses Jahr nicht einfach nur so kürzen, sondern sich tatsächlich einen Masterplan überlegt haben, was da gekürzt wird, wie es gekürzt wird und wie es am Ende umgesetzt werden soll. Aber mein Glaube an das System wurde recht schnell erschüttert. Nach ein paar Wochen, Monaten im Referendariat kam plötzlich vom Regierungspräsidium ein Brief ins Haus geflattert, beziehungsweise ein Brief an die Deutschlehrer. Und wir haben uns gefragt, na ja, mal gucken, was das ist. Neue Informationen zum Umstieg, vielleicht werden die uns helfen. Wir haben den Brief geöffnet und siehe da, was stand drin. Es war ja gruselig im Prinzip, was drin stand. Drin waren quasi Tipps, wie wir beispielsweise in der Oberstufe Inhalte kürzen können. Das heißt, da stand drin, lassen Sie doch mal den Inhalt weg oder lassen Sie doch mal die Epoche weg oder behandeln Sie das doch mal kürzer, kommt ja eh nicht im Abi dran. Das war unter anderem ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, also noch deutlicher kann die Politik, können die Ministerien, Präsidien, wer auch immer da eine Rolle mitspielt, einfach nicht zeigen, wie sehr Ihnen die Bildung ja, am allerwertesten vorbeigeht. Und nicht nur ich, sondern die ganze Lehrerschaft, wir alle hatten Dauernd das Gefühl, wir werden nicht ernst genommen, wir als Lehrer werden nicht ernst genommen, aber auch die gesamte ja, Schule, die Bildung, alles wird nicht wirklich ernst genommen. Es wird einfach schnell mal was gemacht. Das muss jetzt gemacht werden, was beschlossen wurde, so, fertig. Und ein Plan, ein richtig guter, vernünftiger Plan steckt hier nicht dahinter. Denn sonst wären in den letzten Jahren ja nicht ganz viele Schulen beispielsweise in Bayern oder NRW zurück zu G9 gegangen. Und am Ende war uns natürlich allen klar, man hat uns erzählt, naja, die Schüler sind nicht wettbewerbsfähig oder konkurrenzfähig in Europa, weil sie zu lange zur Schule gehen, also müssen wir ein Jahr kürzen. Das war der Gedanke dahinter, beziehungsweise das, was man uns mitgeteilt hat. Mittlerweile, weiß ich auch, wissen wir auch, hat man das ja nur getan, um ganz einfach Geld einzusparen. Und das ist das Asozialste, was man machen kann, dass man sich da hinstellt und einfach mal so ein Schuljahr kürzt, ohne Plan, ja, ohne Vernunft. Und ähm, den Leuten dann irgendwelchen Müll erzählt. Dabei ging es einfach nur darum, ein Schuljahr zu kürzen. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, an den Gymnasien gibt es ja oft dann, gerade auch in der Oberstufe, nicht nur eine Klasse oder zwei, manchmal gibt sogar drei oder vier Klassen. Und wenn die dann alle wegfallen, wenn die in einem Schuljahr wegfallen, in ganz Deutschland im Prinzip, da kommen natürlich Milliardenbeträge zusammen, die man dann sparen kann. Und was hat das jetzt eigentlich mit dem aktuellen Plan zu tun, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen soll? Naja, ganz einfach. Im Prinzip ist das alles wieder nur Ablenkung. Und die Idee könnte ja dümmer nicht sein. Ich meine, wozu braucht eine Lehrerin und Lehrer einen Laptop? Jeder Lehrer da draußen hat einen Laptop oder Rechner irgendwie zu Hause stehen. Es sei denn, man ist von, keine Ahnung, 1870 ähm, und will da nicht drauf einsteigen oder umsteigen, ähm, was soll ich mit einem weiteren Laptop, was was soll ich damit anfangen? Soll ich den benutzen? Wofür soll ich den benutzen? Und wenn es damit Probleme gibt, wo soll ich dann dahin? Was was mache ich dann damit? Und das Absurde ist ja, dass diese Idee teilweise wirklich gefeiert wird. Ja, ähm, Selbst Frau Merkel sagt, ja, das Geld muss sofort bereitgestellt werden und das ist toll und das ist super, so, so geht das los mit der Digitalisierung. Und dann nehme ich mir auch, Leute, Laptops, Tablets gibt es schon seit Jahrzehnten. Internet hatte ich persönlich zu Hause schon als Kind 1997 bekommen, ja. Das soll jetzt Digitalisierung sein, dass man den Lehrern und Lehrern einfach was hinwirft und sagt, hier, wir geben dafür Millionen aus, damit alle einen Laptop haben. Was ist mit den Kindern? Was ist mit den Schülerinnen und Schülern? Kriegen die vielleicht auch mal ein Tablet oder Laptop? Wer bringt ihnen bei, wie man damit umgeht? Wer bringt ihnen den Umgang mit Medien bei, auch sozialen Medien beispielsweise? Wer macht das? Wo ist da der Plan dafür? Und wieder heißt es am Ende, naja, da habt ihr die Laptops und der Rest ist Ländersache. Wie immer, Bildung ist Ländersache. Und wir wissen ganz genau, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, wenn alle vor derselben großen Herausforderung stehen, nämlich Digitalisierung. Und dann heißt es, macht doch jeder, wie er will und wie er lustig ist. Ihr kennt das bestimmt aus Schule, Studium oder Arbeit. Was passiert, wenn euch irgendjemand sagt, naja, das ist ja nicht so dringend, aber hier, da haben wir ein Problem bzw. eine Herausforderung, macht doch mal jemand irgendwas. Es passiert nichts. Im besten Falle stellt sich vielleicht einer hin, macht ein bisschen was ähm, und hat dann vielleicht einen kleinen Vorteil daraus, ähm, das war's. Dadurch wird nicht die große Herausforderung Digitalisierung im Bildungssystem gelöst, wenn irgendeiner oder jeder für sich irgendwie rumwurschtelt. Aber woher soll dieser Antrieb auch kommen für einen Wandel, für einen groß angelegten Wandel? Aus der Politik? Also die, die Bundesregierung, die ganz oben sagen ja immer, Bildung, Bildung ist Ländersache. So, was machen dann die Länder? Die sagen dann immer, naja gut, was soll man denn da machen? Also fangen wir doch mal mit irgendwas an, machen wir irgendwas. Jeder macht dann wieder was für sich. ja. Und dann wird aber auch auf die Lehrer und Lehrerinnen geschimpft, wo es dann wieder in den letzten Wochen hieß, Mensch, was haben die eigentlich in sechs Wochen Corona-Lockdown gemacht? Warum haben die dann nicht quasi im Alleingang die Digitalisierung des Bildungssystems durchgeführt? Also es gab wirklich grauenhafte Artikel zu lesen von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Bildung haben, die sich beschwert haben, dass die Lehrerinnen und Lehrer da in den sechs Wochen im Prinzip kaum etwas gemacht haben, um ja dieser Bildungslücke nachzugehen oder nachzukommen, beziehungsweise dieser Digitalisierungslücke nachzukommen. Was hätten die Lehrerinnen und Lehrer denn da auch machen sollen im Alleingang? Also es ist wirklich, diese Diskussion ist teilweise wirklich total absurd und idiotisch. Die, die Veränderung, der Wandel muss von ganz oben kommen. Es muss einen Plan geben, was zu tun ist in Zukunft. Und dann müssen sie sich daran alle halten und das irgendwie alles abarbeiten, was da zu tun ist. Und es ist eine Menge zu tun, weil wir seit 20, 30 Jahren ähm, mit dieser Regierung auch absoluten Stillstand haben. Und wenn wir uns zum Beispiel die Schule vom Gymnasium anschauen, da haben wir im Prinzip über 100 Jahre Stillstand. 100 Jahre ist nicht wirklich wesentlich etwas verändert worden in den Gymnasien. Aber wer soll denn da auch wirklich was verändern wollen? Die Leute, die da arbeiten, in diesen ganzen Ministerien und Behörden, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer. Ich muss denen das vorwerfen. Viele machen es sich da in ihren Jobs wahnsinnig bequem. Und das kann man auch. Diese ganzen Jobs sind wahnsinnig sicher und gut bezahlt. Und natürlich kann ich mich jetzt da hinstellen und sagen, ich mache da jetzt was auf eigene Faust. Aber es wird nicht viel bringen. Wie gesagt, wenn von oben nichts kommt, da wird nicht von unten irgendjemand alles aufmischen können für für das ganze Land. Das wird nicht passieren. ja Und natürlich, viele haben sich da eben bequem gemacht. ja Und da wird auch nicht viel ja, gefordert oder gesagt. Hier und da wird vielleicht mal ein kleiner Aufstand geprobt. Aber der wird auch schnell niedergeschlagen. Das habe ich auch selbst erlebt im Referendariat in der Schule. Da hatte ich auch zum Beispiel ein Gespräch mit einem Direktor, wie man es eben so regelmäßig hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch toll, wir haben da einen Raum in der Schule, der ist im Prinzip komplett digital oder vernetzt, mit Beamer, mit digitaler Tafel und so weiter. Wäre doch super, wenn wir das überall hätten an allen Schulen, wenn man da wirklich mit arbeiten könnte. Dann würde auch nämlich so ein Laptop Sinn machen, denn dann hätte ich überhaupt eine Möglichkeit, dieses Ding irgendwo anzuschließen. Weil was soll ich mit einem Laptop in der Schule, wenn die meisten Räume in den Schulen heutzutage hier in Deutschland das überhaupt nicht hergeben, dass ich den irgendwie verwenden könnte, dass ich den irgendwo anschließen könnte. Naja, und dann habe ich gemeint, das wäre doch super, wenn man damit irgendwie Unterricht machen könnte. Und dieser Direktor, der war ja gar nicht so alt damals, vielleicht 50 rum oder so, über 50, ähm, ist fast explodiert. Ja, also hat gleich losgelegt, ja, wie können Sie denn sowas sagen oder behaupten, Sie können doch mit dem Ding gar nicht umgehen, damit kann niemand umgehen. Und überhaupt, ähm, was soll der Blödsinn? Dafür haben wir gar keine Zeit. Kennen Sie sich damit aus? Nein, Sie kennen sich damit nicht aus. Ja mir würde vielleicht ein Nachmittag oder vielleicht auch mal ein Wochenende da reichen und ich könnte mit diesem Ding arbeiten, das wäre für mich kein Problem. Klar, für andere wäre das vielleicht eine größere Hürde, aber da fragst du dich dann halt auch, was soll das? Also warum haben wir da so einen Raum, wenn der nicht genutzt wird? Und wenn wir mal an den Oberlehrer denken der letzten Jahrzehnte, Josef Kraus, der beispielsweise den Deutschen Lehrerverband in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat, dann muss man sich natürlich fragen, ja, wie kann denn mit so einem Typen überhaupt Digitalisierung gelingen? Gar nicht. Dieser Typ ist, oder war ist immer noch, erzkonservativ, hat 30 Jahre lang diesen Posten inne gehabt und kam dann mit so verrückten Aussagen wie, ja, die bösen Computer- und Videospiele sind an der Gewalt der Jugendlichen schuld und die sind ganz schlimm und Fernseher gehören verboten und meine Kinder gucken sowieso kein Fernsehen und dürfen kein Fernsehen haben, deswegen sind meine Kinder ja auch so toll. Und überhaupt, dieser Mensch, also wirklich erzkonservativer CSUler, hat 30 Jahre diesen Posten inne gehabt ähm, er hätte ja vielleicht aufmucken können, was sagen können, irgendwas bewegen können. Ja? Aber wenn ich so jemanden sehe, ähm, so komplett inkompetent und un ungeeignet, ja, um beispielsweise die Digitalisierung ähm, anzustoßen, ja, wa was soll denn dann passieren, ja, wenn so jemand so ein Amt inne hat? Und deswegen sage ich auch, also viele haben sich da wahnsinnig bequem gemacht in ihren Positionen. Und ähm, ja, man weiß ja, jede Veränderung bedeutet Machtverlust. Ja? Und das wollen natürlich viele nicht. Und wenn man dann 30 Jahre lang im Prinzip da an der Macht ist und ja, nichts bewegt in dieser Hinsicht, ja, wer, wer soll denn da überhaupt noch dann dagegen ansteuern und etwas erreichen können? Und ich persönlich muss sagen, es war die richtige Entscheidung, aus diesem System auszutreten und kein Lehrer mehr zu sein, weil ich sehe, was sich in den letzten, ja, sage ich mal, zehn Jahren nicht getan hat. Und ich bin froh, dass ich daran nicht teilnehmen musste, dass ich mich nicht zwingen musste, Dinge zu tun, die mir quasi ja widerstrebt haben am Ende. Natürlich ist jeder Lehrer oder jede Lehrerin frei in ihrer Berufsausübung mehr oder weniger, aber wenn ich nicht die Möglichkeiten habe, die das Leben draußen ja im Prinzip mir bietet, ja, wenn ich da drin in diesem System diese Möglichkeiten nicht habe, den Schülerinnen und Schülern tatsächlich ja das Leben zu zeigen und das Leben zu erklären, dann möchte ich kein Lehrer sein, dann möchte ich in diesem System nicht unterrichten. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie können wir die Digitalisierung denn tatsächlich vorantreiben? Gerade in den Schulen, wie, wie, wie schaffen wir das? Reicht das, wenn wir einem Lehrer oder einer Lehrerin einfach ein Tablet vorwerfen? Natürlich reicht das nicht. Ja. Wir müssen wirklich grundlegend an den Strukturen schrauben und uns überlegen, okay, was können wir denn ja, insgesamt tun? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Was sind die einzelnen Schritte? Wie viele Jahre wird es brauchen, um von A nach B zu kommen, um diesen Prozess zu ja zumindest erstmal einigermaßen aufzuholen. Da draußen gibt es natürlich ganz viele Menschen mit ganz vielen Ideen, die mit Sicherheit etwas verändern könnten, wenn sie denn überhaupt die Möglichkeit oder die Macht hätten, etwas zu verändern. Und meine Gedanken sind ja auch nur eine Idee, wie man etwas ändern könnte. Aber jetzt spinnen wir doch mal diesen Gedanken weiter. Mal angenommen, jeder Lehrerin, jeder Lehrer bekommt ein Laptop ähm, oder Tablet. Was machen dann diese Lehrerinnen und Lehrer damit? Wie schon angedeutet, sie brauchen Räume, in denen sie diese Geräte auch nutzen können. Das heißt nicht nur zu Hause, um irgendwelche Arbeiten vorzubereiten, sondern auch in der Schule, um tatsächlich auch in der Schule digital arbeiten zu können. Das heißt, die Räumlichkeiten müssen entsprechend ausgestattet werden. Im Prinzip muss. Jede, jeder Schulraum, also jeder Unterrichtsraum ähm, entsprechend ausgestattet sein, um beispielsweise den Laptop irgendwie anschließen zu können oder was heutzutage natürlich wunderbar funktioniert, einfach ja, den, den Bildschirm spiegeln zu können. Geht ja auch über Funk, alles gar kein Thema. Muss man nicht unbedingt irgendwelche Kabel immer hin und her stöpfen. So, und jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter. Wenn wir tatsächlich solche Räume haben möchten, ja, wenn wir vielleicht auch ein Schulnetzwerk entsprechend haben möchten und, und, und, ja, ein, ein stabiles Internet auch in den Schulen haben möchten, was brauchen wir da? Da brauchen wir natürlich Menschen, die sich damit auskennen, die das Ganze aufbauen können, die das Ganze überwachen werden, die auch ähm, Lehrerinnen und Lehrern und Schülern helfen, wenn sie eben Probleme haben mit ihren Geräten beispielsweise. Das heißt, im Prinzip bräuchte jede Schule oder jeder Zusammenschluss von kleineren Schulen eine eigene IT-Abteilung. Und damit meine ich nicht, dass da irgendwelche Lehrer dann da sitzen und irgendwie was rumwurschteln ja, in ihrer Freizeit oder wie auch immer. Nein, da müssen IT-Kräfte da sein, IT-Spezialisten, die sich in jeder verdammten Schule darum kümmern. Irgendjemand muss ja das Ganze verwalten. Das heißt, wir brauchen beispielsweise SysAdmins, die sich darum kümmern, die, die jederzeit vor Ort sind, wenn man da Hilfe benötigt. Und jetzt denken wir noch einen Schritt weiter. Es ist ja damit nicht getan, dass Lehrerinnen und Lehrer mit Laptops ausgestattet werden. Wir brauchen ja dann auch ja, entsprechend ausgestattete Schülerinnen und Schüler. Das kommt noch dazu. Und wenn wir Schülerinnen und Schüler auch damit ausstatten, dann brauchen wir natürlich auch jemanden, jemanden der dafür ausgebildet ist, denen zu erklären, wie diese Dinge überhaupt funktionieren. Und damit meine ich nicht nur ein- und ausschalten, sondern... Was passiert da tatsächlich, wenn ich so ein Ding ein- und ausschalte? Was sind zum Beispiel Computerprogramme? Wie funktionieren die? Was sind Apps? Wo kommen die her? Ähm, wie werden die vielleicht erstellt? Wie werden die eingereicht? Ja, Diese ganzen Dinge wäre super, meiner Meinung nach zu verstehen, äh, grundlegendes zu verstehen, bevor man ähm, ja sich da reinstürzt oder ähm, bevor man da auch wieder rausgerissen wird. Das heißt also wiederum, dass man in den Unis oder Hochschulen tatsächlich ja auch auf diese Dinge setzen muss, ja, auf Laptops, Tablets und so weiter, auf ähm, ja, ein Netzwerk, stabiles Internet und so weiter und so weiter. Das heißt, das muss auch dort schon vorhanden sein, damit die junge Generation an Lehrern darin ausgebildet wird, ja, damit sie weiß, was sie da tut und damit sie das Wissen auch weitergeben kann. Das muss also schon einen Schritt vorher, vor der Schule stattfinden. Ja, und am Ende geht es natürlich nicht nur um Hardware und Software, sondern es geht ja auch um die Inhalte. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich mit den Inhalten auskennen, die mit einem Laptop bzw. einem Tablet übers Internet zugänglich sind. Wir müssen auch über diese Inhalte sprechen. Wie entstehen solche Inhalte? Wie werden sie verbreitet? Wie kann man solche Inhalte ja aufnehmen, erfassen, ähm, interpretieren, auswerten, recherchieren und so weiter. Natürlich wird das heutzutage auch irgendwo in irgendwelchen Fächern, oft ist es dann der Deutschunterricht, so nebenbei ein bisschen behandelt. Aber das kann es nicht sein. Ja? Wir brauchen da ja, eigene Fächer, eigene Kurse, sowohl ähm, an den Unis, an den Hochschulen, als auch in den Schulen selbst. Wir müssen der jungen Generation zeigen, wie man mit den Medien heutzutage ja umgehen kann und kritisch auch umgehen kann. Und dazu braucht es eben entsprechend ausgebildete Lehrkräfte. Und natürlich kann man jetzt das nicht alles von heute auf morgen irgendwie per Knopfdruck starten. Man kann sich auch überlegen, wo fängt man an? Man könnte ja beispielsweise in den Jahrgängen, Schuljahrgängen anfangen, die ja kurz vor dem Abschluss stehen. Das heißt, bei den älteren Jugendlichen, dass man die erstmal versorgt mit Informationen, mit Hardware und so weiter und denen kurz bevor sie eben von der Schule abgehen, noch erklärt, ja, die, die Basics erklärt, wenn sie die noch nicht drauf haben. Oder auch weiterführende Kurse ähm, gibt, die denen vielleicht noch ein bisschen mehr erklären können. Und wenn dafür die Lehrkräfte noch nicht ausgebildet sind und noch nicht da sind, kann man ruhig auch auf ja, ähm, Experten aus der Wirtschaft beispielsweise zugreifen. Das heißt, man muss auch irgendwie Übergangslösungen finden. Und natürlich, irgendwann kann man so weit sein, dass man sagt, die Lehrkräfte sind da, die sind dafür ausgebildet so und jetzt gibt es zusätzlich Medienunterricht, Medienwissenschaft. Medienkompetenz, wie auch immer und dann kriegen eben schon die Grundschüler ein Tablet in die Hand gedrückt, aber nicht einfach so, sondern da ist jemand da, der ganz genau weiß, wie er mit diesen Schülerinnen und Schülern umzugehen hat, aber auch wie er mit den Medien umzugehen hat oder mit dem Medium an sich. Natürlich kostet das alles Geld und Zeit. Aber es ist einfach nur eine Idee, ein Vorschlag von mir, wie man das angehen könnte. Und da draußen gibt es genug helle, intelligente Köpfe, die das auch umsetzen könnten. Die sagen können, okay, Plan so und so, Schritt 1, 2, 3, 4 und wir machen das jetzt. Ja? Das wäre alles möglich, aber das Problem ist, das kann nicht jeder für sich alleine. Ja? Da kann man nicht sagen, äh, Bildung ist Ländersache ja? und dann... Ähm, auch noch darauf hoffen, dass quasi Schulen und Unis und FHs und wie auch immer und PHs zusammenarbeiten, das wird so nicht funktionieren. Da muss von oben irgendjemand den Überblick haben und das Ganze irgendwie einweisen und sagen, das ist zu tun, das ist zu tun, legt los. Und das wird so lange nicht funktionieren, solange es immer wieder von oben heißt, Bildung ist Ländersache, macht doch, was ihr wollt. Und am Ende ist es sogar so schlimm, dass ja nicht nur die Länder für sich machen, was sie wollen, im Prinzip machen sogar Schulen für sich, was sie wollen. Selbst in einem Bundesland gibt es dann Schulen, die machen dann G8 und die anderen machen G9. Ja? Was soll der Mist? Zusammengefasst möchte ich sagen, Bildung ist ein wesentliches Gut unserer Gesellschaft und wir müssen darauf achten und darauf aufpassen, dass uns diese Bildung nicht entgleitet, beziehungsweise, dass sie nicht irgendwo in der Steinzeit stehen bleibt und das Leben an ihr vorbeizieht. Und es ist leider schon seit Jahrzehnten so, dass genau das passiert. Und ja, wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten, wir könnten hier sehr, sehr, sehr viel bewegen. Aber es darf einfach nicht mehr sein, dass die Leute einfach sagen, ja, mach du das oder mach du das. das wir müssen alle, es müssen alle an einem Strang ziehen. Und ja, genau das war eben der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das nicht weitermachen, weil ich dieses System gesehen habe, weil ich gesehen habe, wie zum Teil ja Schülerinnen und Schüler auch darunter leiden, wenn eben über 30 ähm, Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sind, ja, wenn man nicht ähm, jedem die gleiche Aufmerksamkeit schenken kann, wenn man einfach ähm, von diesem Gerüst äh, Schulklasse, ähm, Schuljahr, äh, Schulfächer, Schulnoten, wenn man da von diesem Gerüst quasi so eingeengt ist, ich würde mir so sehr wünschen, dass da wirklich mal jemand kommt und auf den Tisch schaut und sagt, das ist der Plan, so machen wir das ab sofort. Wir können ja trotzdem noch ähm, den, den Bundesländern überlassen, wie sie dann ihren Unterricht gestalten, was sie da machen, das ist doch gar kein Thema. Aber es muss von oben irgendjemand sagen, so, das ist der Plan, jetzt geht es los. Und jetzt bin ich natürlich wieder auf eure Kommentare und vor allem auch auf eure Meinungen gespannt. Sagt ihr, okay, das ist vielleicht ein Schritt, wie man die Digitalisierung tatsächlich vorantreiben könnte? Habt ihr vielleicht andere Ideen, bessere Ideen, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich muss man doch nur das, das und das und schon haben wir es geschafft? Oder was schwebt euch davor? Seid ihr vielleicht gerade im Moment in der Schule, seid ihr in der Ausbildung, seid ihr vielleicht sogar in der Uni, wollt ihr vielleicht sogar Lehrerin oder Lehrer werden? Ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare. Und vielleicht schauen hier ja auch ein paar aktuelle Lehrerinnen und Lehrer zu, die uns mehr zu diesem Thema sagen können, die tatsächlich ja aus aktueller Erfahrung berichten können, wie es denn um die Digitalisierung in ihren Schulen bestellt ist. Wie immer sage ich, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.